Hört man ja alles. Hm. Ist in ich dem Bunker da, leicht links lege von lege dir lege was? Das sind alles nur einzelne Schützen. Ja. Ich höre Fahrzeuge. Ich sehe aber keine. Ich sehe ja auch keine. Nee, ich wo, wo wir hey, das? wird noch... Also, das sieht irgendwie noch KMGs oder Panzer. 2 negativ. Und nichts, was uns gefährlich werden können, Ja, November 1, vor Ort, noch irgendwelche Hit Ziele gerade? Nur wer weiß bekämpft, leicht gepanzertes Fahrzeug, ansonsten aktuell keine schweren gepanzerten Fahrzeuge mehr Okay, dann Hotline, alle Sturmfahrt beginnen okay. Äh, los! Beginne die jetzt Diesmal näher beieinander bleiben, dass die Infanterie nicht so weit, äh, voneinander getrennt das ist, das ist Mauer. ...durch den so sagen. Hier unten nochmal alle, die Brettis durchbrechen die Mauer, um den Zugang für die Impfung zu machen. Was die machen? Durch die Mauer. Oh, da war eine Akkette von links. Schütze, 11 Uhr kam rpg rein durchbrechen, ja. Viertel links bei der Buschreihe, dann halt für die Infanterie. Ich könnte absetzen, das war am östen. Mag das woanders. Viertel links, Viertel links, Viertel links. Ja, wir sind noch weiter da, wo wir... Check. Fahrzeug halt, absetzen. Vor uns Bunkerstellung. Keiner drin. Schütze HE auf erkannten und vermuteten Feind.